Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Quave News dem Newsformat von Quave.de. Mein Name ist Exceleron und ich spiele schon jetzt einige Jahre mehr oder weniger aktiv EVE. In letzter Zeit eher weniger aber das hält mich nicht davon ab jetzt auch mein Newsformat zu starten das heißt ich werde euch in eher unregelmäßigen Abständen Videos hochladen in welchen ich neue Entwicklungen von EVE beleuchten werde und zeigen möchte. Heute geht es alles um die neuen Dryglavian Collective Chips und Items oder grundsätzlich um das Draiglavian Collective. Die werden mit der das Collective wird mit dem Addon Into the Abyss ähm, in EVE Online eingeführt und sind dann eine neue Fraktion. Die Fraktion lebt soweit man das bisher weiß ausschließlich im Abyssal Dead Space. Das sind quasi neue Solo-Pockets, ihr könnt da wieder angesprungen werden, noch kann euch jemand verfolgen, seid ihr drin, seid ihr quasi alleine, ähm, haben aber eine Raumbegrenzung, fliegt der zu weit vom Zentrum weg, kriegt ihr Schaden und äh, sterbt dann halt irgendwann bzw. irgendwann vernichtet. Äh, als Belohnung do, winken dort unter anderem eben die Blueprints für die neuen Schiffe und Waffen, vom Triaglavian Collective und genau die möchte ich euch jetzt mal ein bisschen näher bringen. Hier im Hintergrund sieht man schon das eine Schiff das ist die Fregatte. Das Triaglavian Collective hat drei Schiffe, eine Fregatte, ein Cruiser und einen Battleships, die alle mit einer neuen Waffe, man sieht sie hier oben ein bisschen, gehen wir mal näher ran, diese Kugel ausgestattet werden können. Schauen wir uns einfach mal das ganze ein bisschen genauer an. Fangen wir mit der Waffe an. Gibt es natürlich auch in den drei Größen, heißen Entropic Desintegrators und haben eine Besonderheit. Erstmal kann man pro Schiff, also kann man die nur auf den Triclavian Schiffen verbauen und zweitens maximal eine pro Schiff. Liegt einfach daran, dass die Schiffe auch nur einen Hardpoint für die haben. Die weitere Besonderheit dieser Waffe ist, dass sie quasi durchgehend schaden machen und dass sie quasi man sieht hier maximum damage multiplayer über eine zeit ähm, mehr schaden machen das heißt je länger ihr das ziel befeuert oder beschießt umso mehr schaden macht ihr pro cycle also alle dreieinhalb sekunden drückt ihr einmal einen schaden raus und der steigt dann um fünf prozent bis zum maximum von 150 prozent mit dem base stats Macht also äh, eine ganze Zeit bis ihr da endlich mal den Schaden habt. Ihr braucht 30 Cycles, also 3,5 Sekunden. Macht 90, 125 Sekunden, wenn ich mich jetzt nicht gerade grob verrechnet habe, bis ihr vollen Schaden habt. Das sind ein bisschen mehr als 2 Minuten. Wird natürlich reduziert durch Skills und es gibt auch äh, sowas wie Heatsinks für die Teile, das heißt, ihr könnt die Zeit reduzieren, also die Cycle Zeit und damit auch die Zeit, bis ihr den maximalen Schaden habt und natürlich auch den maximalen Schaden. Im Deathblock hieß es äh, grob, dass ein Battleship äh, das Triclavian Battleship mit der Waffe und maximaler Aufladung ungefähr 2.500 DPS machen kann, wenn man optimal geskillt hat. So. Das war es erstmal zur Waffe. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die sich in der Realität zeigen wird. Für Gang, also für große Flotten, wird das nicht sein, weil einfach bis der Schaden auf Maximum ist, äh, dauert es recht lange. Das bringt gerade in diesen Alpha-Flotten wenig. Im One-on-One, -on -One, wenn man sich wirklich quasi anknabbert, könnte das doch eine Option sein. Ähm, oder auch in kleineren Flotten, dass man halt nach und nach mehr Schaden rausdrückt so also, wie gesagt die Waffe gibt es in Light Mi, äh, Small, Medium und Large heißen dementsprechend dann äh, Light, Heavy und Supra Tidal vorne dran ich zeige euch hier einfach gerade mal nur die Light äh, hier sieht man es noch mal als Bild ist eine interessante Kugel die dann rausfährt kommen wir zu den Schiffen Fangen wir bei der dama an. Das ist die Fregatte, die seht ihr auch hier, die fliege ich gerade. Äh, ich habe einfach die gewählt, weil die auf dem Testserver sehr schnell zu skillen war. Ähm Schön an den Schiffen ist diese Flammenkugel, die haben alle drei Schiffe und euer Schiff ist da quasi wie eine Klaue drumrum. Braucht wieder extra Skills, genau wie die Waffen. Hat Bonus auf die Waffen und wie ich schon gesagt habe, kann maximal eine Waffe fitten. Man sieht hier ein Hardpoint, hat aber immer mehr als ein High-Slot. Die Schiffe sind quasi als Utility-Ships auch zu sehen, man, deswegen sieht man hier auch Bonus auf Remote Armor Repairer, Energy Neutralizer und Smart Bombs, damit man die anderen High-Slots quasi auch noch mit äh, anderen Items füllen kann, die eure Flotte unterstützen. Macht vielleicht sogar Sinn, mehrere von den Schiffen, die sich gegenseitig reparieren und damit kann man natürlich, wenn man dann lang genug auf dem Feld ist, drückt auch diese Entropic Disintegrator mehr Schaden raus. Genau, das war's so. Erstmal zur Fregatte. Gehen wir da mal weiter zur Wettmack Oder wie man es auch immer in Englisch ausspricht. Quasi ähnliche Boni. Nur als Cruiser. Deswegen auch ein bisschen größer, ein bisschen länger, aber auch hier sieht man wieder diesen roten Energieball, nenne ich es jetzt, wo das Schiff sich hier drumherum greift wie so Clown. Finde ich echt hübsch gemacht. Ähm, auch nicht wundern, es gibt auf dem Testserver noch keine Skins für die Schiffe. Ich nehme an, auf dem Live-Server wird es das irgendwann geben. Hier oben sieht man auch noch mal das Logo des von.. Dragolabian Collective und zu guter Letzt Leschak das Battleship das ist ein bisschen mächtiger wie man sieht sieht sehr aus wie ein Brocken nicht ganz so leicht wie jetzt äh, das Wetmark das doch eher schnittig aussieht oder eben Davamic das eher quasi eine Mischung aus dem äh, Wettmark und dem Leschak ist alles sind Armor Tanks, macht ja auch Sinn mit dem Bonus auf Armor Repairer. Und eben alle haben hier jetzt mal für das Leja sogar 5 High Slots, das heißt da kann man ziemlich viel Repairer reinhauen. Ist wohl ziemlich gut, also meiner Meinung nach könnte das sehr gut geeignet sein für Remote Armor Repair, also Spider-Tank-Flotten. Oder eben Smart Bomb Fleets. Wobei man hier, man könnte es natürlich gegenseitig reparieren und äh, die Gegner Smart Bomben. Bin ich mal gespannt, was quasi ihr daraus macht, die Spieler, weil wir kennen das in EVE oder auch CTP hat es gesagt, ähm, sie werden am Anfang sehr genau hinschauen, was passiert und im Zweifel auch Hotfixen. Meine Meinung ist, interessante neue Schiffe, auch eine neue Technik und gerade das mit den Desintegratoren, Desintegr ich es immer falsch, dass die ihren Schaden erst über Zeit wirklich auf Maximum bringen finde ich sehr interessant, sorgt so ein bisschen dafür, dass äh, man vielleicht gerade in kleineren Flotten oder mit Spider-Tank doch sehr interessante Optionen hat oder eben auch wenn man auf Strukturen schießt, man, klar man braucht ein bisschen bis der volle Schaden rauskommt, aber danach sollte er ein Ticken höher sein als man es sonst hinkriegt. Was ist in eure Meinung zu den Schiffen, was ist eure Meinung zu dem Video? ist mein erstes und ich habe das jetzt einfach mal so spontan rausgeschüttelt. Ähm, schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare und teilt das Video auch gerne, wenn ihr es denn gut findet. Vielen Dank und bis zur nächsten News.